Ich rufe Tagesordnungspunkt 62 auf, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zur Petition, Drucksache 1934 49. Es gibt keine Veränderung. Damit lasse ich über den Beschlussvorschlag abstimmen. Wer diesen Beschlussempfehlung seine Stimme geben möchte, dem bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Vielen Dank. Dann rufe ich auf die Beschlussempfehlung ohne Aussprache. Darf ich wieder die Kurzform wählen? Es gibt keinen Widerspruch, prima. Dann lasse ich abstimmen über Top 44 Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 1934-46 zu 1933-66. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind CDU, BÜNDNIS 90-GRÜNEN, die GRÜNEN, FDP. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? Die SPD-Fraktion. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 45, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19,3447 zu 19,3411. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion der SPD, DIE LINKE. Wer enthält sich? Die Fraktion der FDP. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 46 Beschlussempfehlung und Bericht 193450 zu 192644 Wer stimmt ihr zu? CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP. Wer stimmt dagegen? Die SPD. Wer enthält sich? Die Fraktion Die Linke und die Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 47, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19,34,51 neu zu 19,34,14. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, SPD, FDP. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? Die Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 48, Beschlussempfehlung, Bericht, Drucksache 1934 3452 zu 19 62 Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, wer stimmt dagegen? Die SPD und die FDP. Wer enthält sich? Sie haben zugestimmt. Die Fraktion DIE LINKE hat zugestimmt damit, und, die und Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 49, Beschlussempfehlung. Herr Kollege Rock. Drücken Sie bitte mal. Bitte um getrennte Abstimmung Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 bis 6. Wir auch. Wir bitten auch getrennte Abstimmung. Ja, wir bei 49, 49 Das Ist laut, ne? Habe ich es jetzt richtig verstanden, über Top 1, also Punkt 1, 2, 3, 4, 5 und 6 soll jeweils separat abgestimmt. 3 bis 6 ist zusammen. Okay. Dann lasse ich abstimmen über den Punkt 1 Wer diesem Punkt zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN, FDP, SPD. Wer enthält sich? Wer stimmt dagegen? Fraktion DIE LINKE und Kollegin Öztürk. Damit ist dies angenommen, Entschuldigung. Dann Punkt 2. Wer diesem Punkt zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP, und DIE LINKE und Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Enthaltung? Die SPD. Damit ist dieser Punkt angenommen. Dann drei bis sechs. Wer diesen Punkten zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Die SPD, FDP, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Damit sind diese Punkte angenommen worden. Damit ist die Beschlussempfehlung in Gänze angenommen. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 50: Beschlussempfehlung und Bericht 193454 zu 192551. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, Bündnis 90/Die Grünen und die FDP. Wer stimmt dagegen? Fraktion FDP. Wer enthält sich? SPD habe ich gesagt. Enthaltung von den Linken und von der Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 51, 1934, 59 zu 1925, 19. Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, Bündnis 90 die Grünen und FDP. Wer stimmt dagegen? Die SPD, die Linke und Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 52, Beschlussempfehlung und Bericht 1934, 60 zu 1931, 54. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen, CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP. Wer stimmt dagegen? SPD, LINKE und Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 53 Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 193461 zu 193279 wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte bitte ich um das Handzeichen CDU Bündnis 90/Die Grünen und FDP wer stimmt dagegen Die SPD Linke und Kollegin Öztürk. damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden Tagesordnungspunkt 54, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19,34,62 zu Drucksache 19,33,04. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? FDP, SPD, DIE LINKE und Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 55, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19,34,63 zu Drucksache 19,33,68. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN, FDP, SPD. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Fraktion DIE LINKE und Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 56, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19,34,64 zu Drucksache 19,34,00. Wer stimmt ihr zu? CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion der SPD und Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die Fraktion Die Linke. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Beschluss Tagesordnungspunkt 57. Herr, Herr Kollege Rock. Ups. Ich bitte darum, die Punkte 1 bis 3 und den Punkt 4 separat abzustimmen. Also 1 bis 3 gemeinsam und dann Punkt 4 noch extra. Verstanden. Dann lasse ich separat abstimmen. Wer diesen Punkten 1 bis 3 zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP. Wer stimmt dagegen? Fraktion der SPD, DIE LINKE und Kollegin Öztürk. Damit ist diese Punkte 1 bis 3 angenommen worden. Dann lasse ich abstimmen über den Punkt 4 Wer stimmt ihm zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Die SPD, FDP, DIE LINKE und Kollegin Öztürk. Damit ist dieser Punkt angenommen worden und somit in Gänze angenommen. Tagesordnungspunkt 57 Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 193465 zu 19 /34 12. wer zustimmen möchte bitte ich um das Handzeichen CDU Bündnis 90/Die Grünen FDP wer stimmt dagegen die Fraktion der SPD und Kollegin Öztürk wer enthält sich war man zu schnell <lacht> also, sie haben dagegen gestimmt trotzdem hat die Beschlussempfehlung eine Mehrheit enthalten vielen Dank und ist so angenommen Tagesordnungspunkt 58, Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 193466. zu 1921/82. Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die SPD, DIE LINKE, Kollegin Öztürk. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion der FDP. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 59, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19 /34 67 zu 19,3401. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, wer stimmt dagegen? SPD, <lacht> DIE LINKE und Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die Fraktion der FDP. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 60, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19. Herr Kollege Rock, bitte schön. Ich würde gerne die Punkte 1 bis 4 und den gemeinsam abstimmen lassen in den Punkt 5 extra. Dann machen wir das so. als es wurde vorgeschlagen 1 bis 4. Einen Moment. 60. über die Beschlussempfehlung müssen wir abstimmen und in der Beschlussempfehlung haben wir Punkt 1 und haben wir einen Punkt 2. Richtig. Er hat recht. Man kann noch mal etwas eingestehen. Herr Kollege Rock, wie sieht es jetzt aus? Wollen Sie jetzt trotzdem separat über Punkt 1 und Punkt 2 abstimmen oder das wollen Sie? Okay, dann stimmen wir separat ab. Dann lasse ich über den Punkt 1 abstimmen. Wer stimmt ihm zu? Fraktionen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen. Äh, ja. Wer stimmt dagegen? Die FDP. Wer enthält sich? Die SPD, Linke und Frau Kollegin Öztürk. Damit ist dieser Punkt angenommen. Ich lasse über Punkt 2 abstimmen. Wer stimmt ihm zu? Die Fraktionen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich? SPD, FDP, LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Damit ist dieser Punkt 2 angenommen worden und somit in Gänze angenommen. Ich rufe Tagesordnungspunkt 61 auf, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19 69 zu 19 66. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der FDP. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion DIE LINKE, wer enthält sich, die Fraktion der SPD und Frau Kollegin Mürwet Öztürk. Damit ist dieser Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 68, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19 /3497. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen, CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, FDP, SPD, LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Damit sind wir am Ende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich wünsche Ihnen allen noch einen wunderschönen Tag. Wir beenden hiermit die Sitzung und setzen Sie morgen fort.